nurse baby nurse baby nurse. Oh god! <laughs> no! Oh no! Uh, grown-up nurse to up nurse to it to Ist auch up nurse, Es ist dumm wie ein Brot. Oh Gott. Okay, danke schön. Also ich muss ja mal ganz deutlich sagen. Das macht immer noch keinen Sinn. Tag, Kinder. Bin euer Seth. Alles klar. Leute, wisst ihr, was Gefährliches? ist? Wir können den Verein der Geistesgestörten aufmachen. Showtimes are on the hour. Not a moment before and not a moment later. Ich sag's ja immer beim Videospielen. Ach komm, halt doch die Schnauze. <lacht> es sieht so dumm aus. Oh shit, ich hab mehr. Alles Gute, nachträglich zum so Geburtstag, Seth. Fühl dich gedrückt und mach weiter mit deinen legendären Intros wie bisher. Ach, guck mal an. Ich hab's verpennt, ich weiß, sorry. Ach was. Sorry, ich besser mich. Ist ja vielversprechend, ne? Dann sehen wir uns auf jeden Fall vielleicht dort und vielleicht auch im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt.